Hallo zusammen, ich bin Salah, Ich mache die Lehre als Kunststofftechnolog. Das ist der Anu, er macht die Lehre als Kunststoffpraktiker. Wir machen beide die Lehre bei der Bruno Petra AG. Und wir zeigen dir heute, wieso du die Lehre hier anfangen soll. Also, am ersten Tag, als ich hier angekommen bin, waren alle sehr nett zu mir, waren mir alle sehr herzlich willkommen. Und sie haben mir alle direkt sehr höflich gezeigt, wie es funktioniert und wie wir hier arbeiten. Für eine Lehre bei Bruno Petra AG solltest du sehr viel Ehrgeiz mitbringen und sehr neugierig sein. Zu meinen Haupttätigkeiten gehören natürlich Produktion zu starten, Produktion zu überwachen, je nach Material auch versuchen zu verbessern und einerseits natürlich auch die Qualität des produzierten Materials zu überprüfen. Was Bruno Petra bietet, ist cooles Team, moderne Infrastruktur und viele Maschinen. Mein Highlight ist, dass ich dürfte erst einmal die Maschine selbst bedienen Ich ja, wir dir ein bisschen mehr von unserem Arbeitsalltag zeigen. Können. Wenn du neugierig bist, dann bewirb dich doch heute noch bei der Bruno Petra AG und wird Teil von unserem Team. Wir freuen uns. Bis bald.